In Deutschland ist die Kluft zwischen Arm und Reich genauso groß wie in den USA. Und davon wissen wir eigentlich überhaupt nichts. Wir leben immer mit dem Gefühl, dass Deutschland sei... Ein Land mit geringen sozialen Ungleichheiten. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass arme Leute in Deutschland oder dass reiche Leute in Deutschland sich verstecken. Das heißt, dass reiche Leute in Deutschland immer eine Unbequemlichkeit spüren in, mit Bezug auf ihr Reichtum. Und das müssen wir heute besprechen. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir auch verstehen, dass Nazi-Hintergrund ist ein nationaler Hintergrund. Das heißt, dass Deutschland als Land ist reich wegen... Der Nazi-Zeit, wegen der Kolonialzeit, wegen der Sklaverei, auch wenn äh, die koloniale Vergangenheit und die Vergangenheit von Deutschland mit Bezug auf Zwangsarbeit und auf Sklaverei äh, weit unbekannt ist. Ähm, und deswegen ist diese Debatte heute keine äh, selektive Siebtenschaft, Es ist auch keine, ähm, äh, ja, es ist ein längst überfälliges äh, Gespräch, ähm, das wir in Deutschland haben müssen. Und das kann uns helfen, auch die Frage von, ähm, ja, oder die Erzählung, das Narrativ über ähm, Reichtum und über äh, Armut Neu zu definieren in einer Art und Weise, die gerecht ist. Das heißt, dass arme Länder sind nicht reich, äh, arme Länder sind nicht arm, weil sie sich nicht genug anstrengen, weil sie ähm, besonders äh, faul sind oder so. Und äh, reiche Länder sind nicht reich, weil sie besonders ähm, ja, talent, weil die Menschen in diesen Ländern besonders talentiert sind, besonders ähm fleißig, besonders intelligent. Und diese Erzählung äh, ist eine neoliberale Erzählung, also ein, ein Diskurs der Meritokratie, der äh, jegliche Art von strukturellen, historischen und äh, institutionellen Faktoren ausblendet. sehen Nazi-Hintergrund ist, Nazi ist äh, auch keine Beleidigung. Nazi-Hintergrund ist ein Fakt, ähm, Reichtum muss auch ähm, erzählt werden, die Geschichte der, der Reichtum muss erzählt werden und das muss weit darüber hinausgehen, wie, ähm, wie sehr die Leute sich anstrengen oder nicht.